coenzym sehen alias Obichinon. Alles für eine gesunde Langlebigkeit. Wenn wir über die Möglichkeit eines langen und gesunden Lebens sprechen. Was meinen wir? Treffen Sie einfache Entscheidungen, um ein gesundes Leben zu verlängern. Befolgen Sie diese Lösungen. Was musst du wissen? Grundlegende Informationen über die Bedürfnisse des Körpers. Diese Informationen helfen, viele wichtige Punkte zu verstehen. Wo sind die Schwächen des modernen Menschen? Wie erreicht man Prävention? In welchen Bereichen brauchen wir alle Prävention? Einer der schwächsten Punkte des modernen Menschen ist bekannt. Dies ist das Herz und die Blutgefäße. Aufgrund von Problemen in den Gefäßen des Kopfes kann es zu einem Schlaganfall kommen. Aufgrund von Problemen in den Gefäßen, die das Herz versorgen, kann es zu einem Herzinfarkt kommen. Atherosklerose und Diabetes sind zwei Hauptursachen für Gefäßprobleme. Das Herz-Kreislauf-System ist eine der schwächsten Stellen des modernen Menschen. Sie kann geschützt werden. Sie muss geschützt werden. Sowohl das Herz als auch die Blutgefäße benötigen Energie. In intensiv arbeitenden Zellen ist der Energiebedarf immer höher. Welche Zellen arbeiten am intensivsten? In welchen Organen? Es ist logisch, dass dies bei Sportlern, Läufern, Schwimmern, Muskeln ebenso sind wie Herz- und Blutgefäße und das Atmungssystem. Alle Menschen, unabhängig vom Grad der körperlichen Aktivität, das hematopoetische System, das Immunsystem, das Gehirn, das Herz, die Blutgefäße, die Muskeln, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Organe des endokrinen Systems, die Nebennieren und die Eierstöcke. Überraschenderweise sind all diese Organe durch das Vorhandensein einer hohen Konzentration einer interessanten Substanz vereint. Dies ist coenzym auch bekannt als coenzym auch bekannt als Obichinon. Unser Körper synthetisiert diesen Stoff selbst. Bei jungen und gesunden Menschen mit ausreichender Ernährung trifft dies zu. Bei Menschen über 30 Jahren mit mangelhafter Ernährung ist die Synthese stark reduziert. Mangel an Nährstoffen Verminderte Stoffwechselaktivität, Medikamente und Alterung. Dies sind die Gründe für den Mangel an Coenzym Q10. Wenn das Coenzym Q10 nicht mehr ausreicht, beginnen im menschlichen Körper Prozesse, die mit Energiemangel verbunden sind. Es fehlt an Energie, und die Selbstteilungsprozesse laufen nicht richtig ab. Zahnfleisch und Zähne senden Signale. Dies sind Parodontitis und andere Probleme, die bei jungen und gesunden Menschen nicht auftreten. Der Blutdruck kann höher als normal werden. Die Elastizität der Blutgefäße wird reduziert.